Fokus Brustbildung soll Berufsbildnerinnen und Berufsbildner zusammenbringen, in Austausch, gemeinsam einen Lernprozess triggern. und vor allem einfach aus der Erfahrung aus lernen. Erfahrungslernen ist etwas extrem Spannendes und Wichtiges und das hat es mit Fokus Brustbildung wirklich. Das war das Ziel, dass man wir das wirklich arbeiten. Das war das grosse Thema. Ich denke, es hat jeder die Teile genommen können das, was für sich wirklich relevant ist, mitnehmen. Wir hatten so ein breites Angebot an Workshops. Du können auswählen, wo du überhaupt teilnimmst und durch das auch dein Programm zusammenstellen, was wirklich für deine Situation in deinem Lehrbetrieb relevant ist. Und ich glaube, auch Input-Referat die haben alle abgeholt, wie ist für jeden relevant ist, du Berufsbildung geschafft. Und ich, ich hoffe, dass viele sich eigentlich durch das bestärkt gefühlt haben, was sie machen, aber vielleicht auch neue Inputs können holen, was sie auch noch optimieren Wieso Wieso ich mich heute eingeschrieben habe, ist einerseits die Leute wieder persönlich zu sehen, zu austauschen dort das Netzwerk, das man dort im Gesamten eigentlich hat. Und natürlich auch die Themen, die im Workshop angeboten sind, hat man ja speziell auslesen oder wählen, dass man dort auch mal ein wieder Inputs oder eben ein bisschen über den Tellerrand aussieht. Das Ziel da ist, dass ganzen Haufen verschiedene Menschen aus der Berufsbildung da zusammenkommen und sich gegenseitig mit Ideen und Erfahrungen austauschen, sodass dass der Austausch dann ein gegenseitig befruchtet und inspiriert, dass sie wieder zurückgehen können zurückgehen und das Beste machen in ihrem Alltag als Berufsbildner.